Ein Flug nach China startet mit einem Flughafen in einem Flugzeug. Und der hat mich mittlerweile sogar schon bis hierher gebracht in die Kung Fu-Schule, in der ich jetzt gerade bin. Und äh, ich sitze hier in meinem Bett, in meinem Zimmer und bearbeite das Video. Heute ist nämlich Sonntag, Wochenende und Wochenende ist Freizeit. Das heißt, ich kann am Wochenende auch mal so einen Spaß machen zwischendurch. Genau, in diesem Video gibt es erstmal nur Flugbilder. Das war das Erste, worauf ich jetzt Lust hatte, es zu bearbeiten. Ähm, für die meisten vermutlich recht unspektakulär, für mich allerdings ein bisschen spannender, da es erst mein zweiter Flug in meinem Leben war. Ähm, und dann auch noch gleich so ein, ein Langstreckenflug von... also die Bilder hier sind von Düsseldorf nach Hongkong, der Flug hat circa 12 Stunden gedauert und hier jetzt gerade so ein abgefahrenes Gewitter, was da mitten in der Luft war. Es war irgendwie ja, faszinierend, so ein riesiger Wolkenblock mitten in der Landschaft und außenrum nichts. Ähm, auch das Flieggefühl war mal schön zu sehen, wie riesig unsere Welt eigentlich ist und wie klein wir selber dort oben in der Luft oder auch unten auf dem Boden. Ähm, ja. Jetzt lande ich gleich in Hongkong. Und Hongkonger Flughafen, das war das einzige, was ich von Hongkong gesehen habe, da ich ähm, ja, nur Aufenthalt hatte und dann direkt weiter nach Chengzhou musste. Ähm, der Hongkonger Flughafen war extrem international, so wie Hongkong selber angeblich auch sehr international ist. Auf dem Flughafen habe ich mich gefühlt, als wäre ich in Deutschland nur mit, mit anderer Sprache und mit äh, hauptsächlich Chinesen. Aber die ganzen Läden und wie es alles sich angefühlt hat, war extrem westlich. Genau. Demnächst gibt es bald ein paar mehr Videos von dem ländlicheren Leben hier und dem Leben in der Schule und wie die Menschen hier so drauf sind, weil hier ist es doch tatsächlich anders als in so einer Großstadt. Hier wirkt das Leben ein bisschen langsamer und entspannter und äh, ja, davon wird es bald mehr Bilder geben.